Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin die Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Cuphead. Hallöchen. Ja, wir haben den Jahrmarkt abgeschlossen, sind jetzt auf der Tintenfassinsel Nummer 3 in der Großstadt. Ja. Und ich glaube wir haben hier schon unser erstes Level ein schiff ein schiff würdest du bitte ja captain pöckelbart in plünder fahrt ja dann machen wir das mal da ja, fangen wir direkt mit einem boss an ja hier sind ja weiß nicht was sieben <lacht> stück sieben, so? sieben bosse habe ich gar habe ich gezählt und zwei Run and gun klingt. Hey, äh, noch mal von Echt? Wie sieht das aus hier? Wer ist der Brutus oder irgendwie so Ich hab keine Ahnung. Hab Papa nie geguckt. Oh. Glaube ich blabien jetzt Von links weggehen. gehen äh, <lacht> nicht getroffen? Hast du die gesehen? Ja. ja. Oh. So, sind immer in der ersten Phase, oder? Ja. das mal. <lacht> <lacht> Gott also ein bisschen leicht dunkel naja jetzt fängt das schiff auch noch an zu schießen Einer lang ist die phase noch diese phase ist extrem lang aber eine kugel Helle mich mal getroffen. Geh weg von rechts. Oh nein, oder? Oh, warte, warte. Hier okay, das ist eine eine lange Phase. Ja. Here goes. Here goes. Walup. Walup. Was heißt eigentlich Walup? Weiß du nicht. Warum heißt das Walup? So, Chat, Chat sozus Liebe Leute, schreibt es in die Kommentare, warum sagen die Walup? Wer jetzt mal merse möchte, jetzt wissen. Auch oh. mm -mm. eigentlich auch nicht so schwer. Oh. Sagt er und damit sein Kollege getroffen. Ja. Nicht getroffen, Kollege. <lacht> schießt ein high ab weil mich halt ich halte diese truhe da oder was darum mal ist die ganze zeit beschäftigt ja noch die irgendwie so nach unten die ganze mit mich nicht stört damit du auf den ball an kannst ja genau Wie? Oh, ah. oh Vorsicht. Wie wow. Hund, wie Hund. Der hat einen Hund auf uns geworfen. Hat der über uns gelacht? Was machen was machen wir mit denjenigen die über uns lachen wir weinen ja. ich dachte nicht wir bringen den um nee, wir weinen einfach wir sind, wir sind verletzt danach ich bin dann so so verletzt bringe ich ich um. ich bin dann so verletzt ich verletze andere ja in die fresse und dann wäre ich da oben von dem Ding getroffen, nachdem er vorbei ist. Da war ich voll oh, Vorsicht! Ding, die Dinger gehen in den Himmel. Ja, weil sie gestorben sind durch N N meine Ringe. N die Halsbänder gehen. ist es dunkel? Wo ist es so dunkel weil er nicht und tinte ins gesicht bekommen Geh weg. ja ja wenn seine seiner angriff schon draußen und nicht getroffen werden das ist eine andere sache ja. zurück was einfach nur stehen bleiben und den so abschießen. so schräg Ob no, das ist so eine gute Idee es ist, meine, ist so eine Sache. Ja, ich, bin ich bin am Leben. Ja, schon wieder tot. Ne? Nein, du bist schon wieder am Leben. Die beiden, ne? Ich bin schon wieder tot. Nein. Jetzt schaffst du aber auch noch einen. Aber noch eine Phase. Ja. Abend oh. Und, oh. Jetzt, und hier ist sein Spruch. Das glaube ich ein bisschen einfach die ganze Zeit springen ey. und damit treffe ich den fast nicht. Was oh. Und was hat pinke den abgewehrt? Ob die geflogen ist? Ja, so ist ein bisschen einfach. So Aua! Wir sollten ein Stück zurückgehen. Falsche Farbe. Was kommt? Oh Gott. Noch äh. oh. oh, ehrlich? Noch ehrlich? Ich habe vier. Ich hab 5. Oh, schon nächste Phase. Gut. Der nee, ist betont ins Wasser geflogen, ey. Oh, danke. Oh, ist auch drauf. Nein, ich komme da nicht ran, Mann. so dich. Ich glaube, der hat so drin. Knockout! Oh die Blase war direkt auf mich. Hast du hat gesehen? Wenn, er eine Sekunde später gewesen wäre. Okay. Erst was geschafft. Ja, ich finde das war ziemlich gut, cool, ey. Ja. Zehn Minuten. Zehn Minuten haben wir für den Buch Ich habe dafür wesentlich länger gebraucht. Ja. Na ja, klar. In dieser Welt, ist das, das ich heißt, so Ich hasse da jeden Boss, ey. Ich Das ein Run-Gun-Level. So mit. Und dann sollen wir einen anderen Boss machen. Versuchen wir das. Ja, schon mal müssen. Kerapier. Oh, oh Gott, ich das le. Ich das heißt so sehr. Wir schwimmen voll einfach. <lacht> Nein. Ne? Sag nicht so was, sonst hau ich dich. Here, go. Here goes. Liegende Fische. Ach was. Boah. Wird schon direkt getroffen, ne? Liegende Fische. Ey, was? Wait wait, wait, wait, what? Wait, what? Nein. Hahaha. Spiel ist eigentlich nur lernen und reagieren, habe ich's so Gefühl. oft gefühlt. Wir haben da mal gespielt, das so besser wird man ein. Ja. Yeah. Hau. <lacht> ich meine da. Und hier. Ja trotzdem. Ach ich dachte nicht. Oh, <lacht> der geht gar nicht kaputt. Zieh nicht. Das ist mega Monsterkram, ey. Ich bin tot, meinst. Oh Mann, das muss ich jetzt wieder alles alleine machen. Oh man! Oh. Warte. <lacht> <lacht> <lacht> Zeus geschossen. Ja. So ist krass, sicherlich. Wir haben Glück zu geschaffen. Ja. So. Nein. Oh Gott. Musik so dramatisch ist, ey. Ja. Voll die dramatische Musik. Ich liebe ja, dramatische Musik. Ja, ist dramatische Musik. Du Together. Dann das Eichhörnchen mit den dicken Klöten, ey. Ja. Nicht ah. das Eichhörnchen mit den dicken Klöten, ey. Ich war aber eh so, ja. Ein part am lassen. Ja. Also so ein Typ, der die ganze Zeit verfolgt hat, den wir nicht besiegen konnten. Ups. Hm. Ich dachte ich, ich kann es schaffen. Oh. Komm, nein. Ah, nein. Ah. Ich hab gleich, dass ich tot bin. Ja, muss es alleine weitergehen. Ja. Äh. Oh du blödsüßig. Er hat sterben. Nein. Ja. Aber es kommt wieder. Äh. ganz aufbringen hat äh, der Zell bewegt sich von selbst Achte auf hinter dir. Ich muss die ganze Zeit, was muss ich denn da stehen? Du musst auch auf dem Teil darauf stehen, muss auf der Kacke drauf stehen. Doch versucht du hast es nicht gut genug versucht. Kommen weiter noch mal. Ja. <lacht> Das, das hat nicht, hat nicht gezählt. Ey. Das hat nicht gezählt, Mann. Ja, das hat nicht gezählt, Mann. So. So. Nein. Mann, ich wollte es parieren. Habe ich gesehen. Ich hab's nicht zu so sehr, ich hab's nicht genug gewollt, aber. Ja, boah, dann ich auch noch getroffen. Boah, wir haben die auch noch wieder getroffen, ey. Es ist, es ist so. Das ist einfach zum Stärken. Meine Fresse. <lacht> das ist einfach... Oh, Mann! Ja. Oh. Hass. Hass. Hass. Frost, Trauer. Verzweiflung. Any. Ja, Wut. Trauer. Verwirrung. Any. No. Nein. <lacht> I must go. My planet needs me. Ha! Ah. Und du musst es auch mal einen run gun level schaffen. Hier weg! Ah. Das ist der Witz dabei, der geht nicht weg. Jetzt geht er weg. Ah. Ich, ich habe mehr Le äh, Leben als vorhin. No, so, jetzt bleib ich einfach auf und drauf stehen. Ihn immer wieder äh, teile parieren wenn hier diese Felsen zerstören kann Weil wenn er wenn er dagegen kleine fällt er ins Wasser und du bist tot ah. Ah. überlebe Nein, da habe ich gewusst Äh. Also Mal schauen. Also Ziel. Oh Gott. Bravo! <lacht> Wenn ich jetzt von der Blase getroffen wäre es ja. ausgerastet, ne? Da hättest du wirklich einen Grund gehabt, hatten Racher zu machen, ne? Ja. Aber gleich ist schon vorhin bei dem einen interessiert. Ja. Okay. Hey, wir haben sechs Münzen, das heißt wir können wieder shoppen gehen. Wollen wir shoppen gehen? Ja. Gehen wir gehen wir nochmal zurück zu einer anderen Insel. Oder sei denn. Hier wird sich jetzt was öffnen. Aber eigentlich irgendwas anderes noch. Oh, wir können zum Mausoleum gehen. Also zum Mausoleum gehen. Ja, da brauchen wir ja nichts. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Wir haben erst 17. 17, okay. Und komm mal da, da haben wir schon den Shop. Machen wir erst das Mausoleum. Ja, da ist Ja, Puppi. Ja, Einfach hier easy hier. Wer hat denn gesagt hat, Spiel ist schwer. Hm? Ja. <lacht> Flex. Ja. Okay, hier müssen wir hier sollen wir noch suchen. Vier Dinger hintereinander. Ja. Also gerade geschafft. Ja, beziehungsweise fünf Dinger hintereinander. Das kommt so wenige. <lacht> Victory, oh hey, wir haben durch vielen gemacht. Meiner am Anfang hast du viel gemacht. Ja, Gott sei Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Diese verdammten Geister hätten mich fast erledigt. Jetzt die letzte magische kommt die ich für euch gefunden habe. Die, die kann auch zumindest was. Tja, Zeit zu verschwinden. Vielen Dank. Aber ich bleibe bei meiner 1. Was ist denn das ist äh, Steuer parallel Geist und Körper größeren größten Schaden zuzufügen, hm. schon mal sehen, was das ist. Ja, gut, aber lassen Sie erstmal uns unsere Münze abholen. Münze? Ja, der Typ, der der wollte, dass wir viermal parieren. Ach ja, okay, <lacht> den tun wir jetzt Geld einheimsen. <lacht> Auch noch ein Häuschen, mein ja, hier, da, hier. <lacht> wir wollen hier die Kohle sehen. Wir wollen Kohle. Hey, wie ich höre, da habt ihr viermal hintereinander pariert. Ihr müsst vor Pulol, oh, vor Stolz platzen. Habt ihr habt ja eine Münster als Belohnung vor ich halt Jungs. Gebt nicht alles auf einmal aus. Ich wüsste sogar, wo noch eine ist. Du uns eigentlich auch sieht wenn er allein spielt ich glaube ja ich weiß es nicht mehr hab's vergessen ist schon zu lange her gerne no. okay. äh, ja, nee. äh, ja, wir, wir sollten uns hier erst noch eine münze holen mhm. schild wir sprechen mal gleich ich komme nicht ja. vorbei. eine goldmitte halten ja Man wenn wir nichts verkaufen können ist das so ein zeichen dass wir alles haben ja Na hier ist Ihr glaubt hier sind äh, in euren mh, gesessen in farben schwierigkeiten oder wie wenn ich euch verrate wie ihr in den Grautönen sehen könnt so wie nur ein pazifistischer zuckerspiel sehen kann Würde Ihr brutalen testchen mir glauben wenn ich euch sage das frage ich mich kann man nur einstellen, oder? Keine ja, no. Ahnung. Ich meine, Optionen so, habe ich mal was gesehen. meinst du Grafik. Äh, Grafik. Nee, irgendwo. Oder war, Ich weiß es gar nicht. Ist jetzt auch egal. Irgendwo konnte man irgendwann einstellen, glaube ich. Was ist das mal? In den Shop gehen. Ja. Da war eine Gabel. Ja. Welcome. Wir wollen ja eigentlich nichts anderes war ne? genau, Ja, mal diese Streudingen. Ja. Das sind die, die du hast ne? Äh, ja. Die Kreise. Ja. Goodbye. Goodbye. Lass mich mal ganz kurz mal gucken. Äh. Äh. Für mehr Schaden Angreifprodukt halten, kein Schnellfeuer, da zählt Präzision. Hm. ein standard mal Verabschiedet euch von den Bällen. Die könnt ihr jetzt bei mir sehen. Lasst uns offen reden, Leute, okay? Es geht mit echt top, echte Top-Leute und dann gibt es ja den ganzen Rest. Im Moment wirkt ihr eher wie der ganze Rest und das bedeutet, dass ihr die Welt nicht auf meine besondere Art sehen könnt. Alles klar. Was ah, ein arschloch so, Wir haben 21 Minuten. also wir schaffen noch was? Mm. Sollen wir mal einmal versuchen? Ah, guck mal. Den Werner, wer man hey, in die Mäusebrigade. Okay. Hey Werner, du alter. <lacht> Muss an die Flodders denken. <lacht> hey Werner, du alter. Schimpfwort hier einfügen. <lacht> Mann. ich kann meine Schüsse aufladen. Au. Irgendwas beobachtet uns durch das Loch. Ja. Was beobachtet uns da durch das Loch? Katze. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zweite Phase. da war ich brauche? Ich hab den Griff. Ich hab die. Ich will nicht retten. Ach, die explodieren deswegen. Ja, klar explodieren, das sind Bomben. Nein, ja, ich meine am Boden, fließt dann irgendwas. Das ist das ist Feuer. Ja. Das ist Feufeu ist das. Ja, ich nicht so mitbekommen. Das ist nicht so mitbekommen? Ja, nö, nö, Tana, Feufeu. SpongeGab, Feufeu. SpongeGab, vergessen! Ah. Nein! Ja, zweite Phase. Er hat sich gerade erst mal hingesetzt. Ah, noch warte. Oh, du kannst ihn steuern. Ich bin ich da noch besiebar während der Zeit? Nein, bis zur nächsten Zeit. Meine Gott. Warte, Twist. Wo ist denn Miau! Knockout! Hey, wir haben echt den Boss geschafft. Cool. Ha. Im second try, ey. Das ist unser Ergebnis. We are. Oh. oh Gott, ich glaube, das ist kein B. Das ist B minus. Nein. Nein. ach egal. Na, ja, wollen wir mal machen. Ja. Wir haben den Seelenvertrag ach, und deswegen Stecken okay. wir, stecken wir den jetzt Einfach in die Tasche. Kapai. Ja, ah, hier zwei Wege haben sich geöffnet. wer ne? wer man wer ne? ja, wie es denn so aus? Äh... Hm. Oh, wir haben erst zwei Bosse haben hm. wir erst. Okay. okay, Dann mehr beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Oh. Ciao. Bye, bye. Fraught with dread, and if they, they proceed but don't succeed, well, the, the devil, devil will take their.